Danny, Danny, Danny. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> den auch? Was ich das sagen hab? Ja, was denn? <lacht> <lacht> Holy moly! Oh, This is fucking crashed! I Jesus am the sky. Sniper said, "Jesus fucking Christ!" Holy well, ro! Would you look at that? Ah! playing Minecraft? <laughs> you playing? You playing Team Fortress? <laughs> you playing Team Fortress? <laughs> you playing Team Fortress? Yeah! Peter <laughs> <laughs> exploded I'm coming. <laughs> <laughs> Aber nicht totes Ich kann gerade überhaupt nicht spielen. Echt, kann ich kann nicht aimen. Äh. Yes, ja. ich hab ihn! Erstmal ein Engineer! Gaming Nein, nein! Nein! Das hat einfach gut gepasst! Santa Gaming ist im Spiel, Mike. Was, Santa Gaming? Ja. Aber es ist schon traurig, dass ich Waffen ich habe auch mal gedrückt. Ja. Mann, dieser scheiß Scout! Jetzt guckt er mich auch noch an, was will der? Ich habe goldene Waffen, das heißt, ich muss <lacht> nicht sein. Wow! Nee, wie würde das Engineer sagen? Engineer Gaming. <lacht> <lacht> Warte. Sonic Set. Sonic Engineer <lacht> Gaming <lacht> Oh fuck, da hab ich nicht gemacht Da hab ich nur kurz rüber genutzt. NEIN I'M DEAD MAKIN' Back. <lacht> <lacht> Danny, guck mal was ist <lacht> <lacht> <lacht> Als erstes wenn ich rein -joine, was schreibe ich? Engineer. <lacht> da schreibt jemand, oh mein Gott und das ist wirklich eine Community-Map, die hätte einfach eine community bleiben sollen. Warum? Bloß zu sehen, wie scheiße die aussieht. Die ist wirklich low-quality des Todes. Me and the Engineer are going to find out why this map sucks. Okay, Donkey Kong. Partner. Donkey Kong... nee, Nuckly Kong und... Nuckly Kong und... Enginy... Nucky Kong and Engineer Gaming. Engineer gaming Engineer. Stand on that fucking point, Mister. Oh, M G. G. said the effort. He would never say that. I'm shaking and crying right now. Have you seen how great it Ich einen Mega-Magic-Gaming Ja! Ja! Okay, ich stehe mit. Das war mir worth it. Yes! Meine Mini-Sentry fickt alle! <lacht> easy, easy! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah nein, nein, nein, nein, nein, gib mich nicht. Yes, ich leb noch. Rüber, rüber. Yes. Ich push, I pushing the car. Why is the car not moving? Tja, ich würde sagen easy. Äh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Versucht der Medic da Abzuhauen was denn, so sieht das aus, der bestimmt fast uber Hat der denn fast uber? Scheiße <lacht> ja, Danny, ich würde sagen Oh fuck! Guck mal über dir <lacht> Okay, Danny, los! <lacht> Steig ein! Steig <Stark> ein Danny <lacht> <Ja>. <lacht> Die Bottles sind scheißig heck jetzt <lacht> <lacht> Ja, ich hab äh, Das ist ein mini Sentry, hab ich benutzt und dann war das ein bot Aha, ich auch gerade, jetzt eben. Die, meine Aufnahme kannst du sehen, oh <lacht> ich hack gerade. Oh mein Gott, hast du doch noch aufgenommen, oh, oh. dann wirst du aber auf jeden Fall gewonnen. Ja, nee, nee, da kann ich äh, flexen, wie cool meine Hacks sind, wenn ich ein Video darüber mache. Das machen noch die Streamer, die äh, im Stream hacken. Nee, glaubst du nicht, dass äh, Benji versucht das wie? Gut Ich <lacht> hab's gut gepasst. Wow. Ich spiel heute mal Combat Engine. Fucking Scout! I hate those. Scout! <lacht> <lacht> Fucking Scout! <lacht> Wee -hoo. YouTube Compression will hate this. Oh, das auch! Engineer Gaming. Bei mir schwebt er einfach. echt? Ja. Jetzt kommen zwei Paros von ich beiden. Ich mir das Geschenk mit dem Traktor. Ich krieg das hin. Ich hab es. Ah! Ich will das auch können. Wuuuuu. Wuuuu. Katowski's <lacht> als Engineer. Achso, okay, mach ich. Warte, ich komme. <lacht> Aber weißt du, wie ich komme? Ich komme mit dem Traktor Gaming. Engineer <lacht> Gaming. Dann haben wir. Äh, <lacht> ganga, ganga, ganga was ich will mitmachen Konga Konga Konga. Konga Konga, Konga Konga Konga Konga Konga Konga We must secure the existence of, gaming the of engineer gaming in future of Engie Rains Engineer Gaming Muss nur allein sein Warum schalten wir an? Wir drehen uns so schön im Kreis, warum, was machen die? <Gülüyor> <lacht> <lacht> Wuuui! <What? lacht> <lacht> <lacht> Und anious Combustion! <lacht> das Spiel ist Müll. Absolut! Das ist der Game Sag, Gib es to Luigi! Ich lösche alle meine Eis. <lacht> Kannst du mir gerne geben. <lacht> nee, ich lösche die lieber. <lacht> <lacht> die ganzen Monaten von Euro, die du in deine Goldwaffen reingesteckt hast, ja, die löscht du einfach lieber. Mit mir zu gehen. Ja. Damit ich doch ein bisschen flexen damit kann. Äh, nicht. Nein, will ich ihn auch nicht. Hahaha. <lacht> <lacht> Gaming. Spy Gaming. Aber du spielst nicht Spy! Danny. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sicher Mike. <lacht> Spy Gaming? Fucking Spy rennt einfach grad weg. Was? Was wo kommt der denn? Egal, das ist Victory. Das war passt. Hä? Wie, Falsche Klasse. Klasse? Was? Falsche Klasse. Wieso? Bist du nicht nach B? Was? <lacht> Der Luke in die Schule und fragt Falsche Klasse. <lacht> ja. Und wie viel wetten wir das backstab werde? Ja, dann dreh ich mal um. Da ja, ist So, angekommen an meinem Arbeitsplatz. Ah! <lacht> da ist ein Spy in unserer Base. Ein Red Spy ist in der Base? Da wolltest du mich an der Treppe backstab, ne, du Bastard. Komm, versuch's. Versuch's doch. Du scheiß Trickstab, Komm, versuch's. Komm und so. So, endlich an meinem Mamas Platz angekommen. Erst so, das mal das, mal, was ich jeden Tag mache. Und zwar habe ich um oh. äh. okay. mhm. Ingenieur <lacht> Ich will Ingenieur spielen. <lacht> Junge, mein Name ist so dumm. Hm, Junge, der Mike ist so dumm. Ja. Na ja, gut, einer in meiner Freundesliste heißt Minecraft Sex Sexmod. <lacht> <lacht> <lacht> oh mein Gott, Eric Cartman ist im Gegner-Team. Was? Oh mein Gott, wir kämpfen gegen Eric Cartman. I am the spy. I am dead. Why is the engineer dead? No you. Pow. Haha. <lacht> ah! <lacht> Hast du es gesehen? Nein, aber ich hab's gehört. Du siehst doch mal, wie er was du für eine Maske auf hat. Ah. Zwei Schüsse deine Sentries tot. Ich glaub's oh nein. Ach man, Leute! Junge, wer jubert bitte den fucking Scout? Warum? Keine Ahnung, kann Lust. Junge, auf ihn zu jubern! Das ist ein fucking Scout! Ich hasse diesen scheiß Medic aus dem Gegnerteam, ich hasse ihn! Hab ich noch bekommen? Ich hab ihn noch bekommen! <lacht> <lacht> Alle versammelt bei mir. Äh. Aha. Oh oh. Oh oh. Nein! Nein! Don't do it! Don't do it! He did it. He done did it. Was ist das für eine Pose? Yes! Komm, den auch, den auch! Yes! Und den hinten auch! Und meine Munis leer! Schnell, schnießen, schnee! Nein! Wo ist der Bastard? Er war ich gerade. Da ist er! Verreck! Oder oh, nee, ich verreck. Dude, scrumpy!